Fotopia! Die Idee zu Fotopia ähm, ist eigentlich aus der Not heraus geboren. Wenn man online Fotos sucht für äh, linke Publikationen, für ähm, Magazine, für Webseiten, habe ich häufig das Problem gehabt, wenn ich danach gesucht habe. Äh, es gibt einfach keine Fotos. Auf Demonstrationen äh, sehe ich so oft Menschen, die fotografieren. Und ich frage mich immer, wo bleiben diese Fotos? Also es gibt diese Bilder, aber sie sind nicht zugänglich. Wir kommen nicht an diese Bilder ran. Sie haben keinen Ort, wo sie gesammelt werden. Und dadurch, dass sie keinen Ort haben, sind sie kaum zu gebrauchen und werden auch ein Stück weit sinnlos. Für uns ist es das Ziel mit Fotopia für diese Bilder einen Ort zu schaffen und ihnen damit auch Sinn zu geben. Wir geben der Protestbewegung ihre Bilder zurück. Es geht um Fotos, die in Protestbewegungen entstanden sind, weil der Fotograf oder die Fotografin für eine gerechtere Welt eintritt. Die Mainstream-Medien haben so viele Fotos. Nur linke Medien, ist mein Eindruck, sind ganz oft ziemlich textlastig. Und Photopia ist die Chance, dass wir unsere Protestkultur, die ja sehr bunt und auch fröhlich ist, einfach in Bildern auch zeigen können. Ansprechende, anziehende Bilder, eine Berichterstattung, aus alternativen Kontexten, die einfach berührt und eben nicht seitenlange Bleibüsten, Text über Text. Es gibt viele verschiedene Presseagenturen mit Fotodiensten. Dort gibt es tausende von Fotos von Protestaktionen. Nur das Problem ist, dass einzelne Fotos von Presseagenturen für Protestinitiativen sehr schwer erschwinglich sind. Alternative kleine Medienprojekte haben immer wieder Probleme, dass Bilder, wenn sie Bilder zu unklaren Lizenzbedingungen verwendet haben, haben sie mit großen Strafsummen zu rechnen und es kann manchmal das Aus für diese Projekte bedeuten. Photopia wird ein Portal, wo du Fotos ganz einfach hochladen kannst, verschlagworten kannst, sodass diese Fotos leicht benutzt werden können und die Protestbewegung fördern. Der rechtliche Rahmen, den wir dafür ausgeguckt haben, sind die Creative Commons. Die Bewegungen für eine soziale, ökologische Welt oder auch für einen gerechten Welthandel sind sehr bunt und auch sehr vielfältig. Und wir wollen, dass man das auch auf ihren Plakaten und in ihren Magazinen sehen kann. Ja und jetzt ähm, wollen wir mit euch Fotopia programmieren und dafür brauchen wir eure Unterstützung spenden in Form von Money, Money, Money. Wenn ihr sagt, ähm, zusätzlich zu dem Geld, was ich für Topia spende, möchte ich noch mehr machen. Ähm, genau, wir freuen uns über Man und Woman Power. Ähm, wenn ihr Bock habt, bei dem Projekt mitzumachen, meldet euch bei uns. Unten auf der Webseite findet ihr auch äh, ein Kontaktformular. Ähm, ihr könnt auch bei Facebook, Instagram, Twitter uns folgen, äh, schauen, was dort so los ist. Spenden oder machen mit. Bitte spendet für Fotopia. Deine Spende hilft, Fotopia Wirklichkeit werden zu lassen. Und darum unterstützt uns.